Guten Morgen, meine Lieben. Eine schöne Nachricht erreichte mich im Kommentarvideo und zwar von Charlie vor 8 Stunden, also rund um Mitternacht. Gerade eben auf dem Handy Google Nachrichten. Erdogan hat betrogen bei den Corona-Fallzahlen. Er gibt nur noch die Kranken an, nicht mehr die positiv Getesteten. Dadurch werden von 20 positiv Getesteten nur noch einer gemeldet. Das ist eine interessante Meldung, denn das bedeutet, dass von 14.000 positiv Getesteten nur jeder 20. krank ist. Das wären 700 Corona-Kranke in Deutschland. Ist das nicht mal eine gute Meldung? Na und? Klar, lieber Charlie. Wunderbar, freue mich sehr. Ich habe mich auf die Suche gemacht und dauerte nicht lange, habe ich das schon gefunden, die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet. Nebenbei, guckt euch mal dieses an hier. Fit im Alter in drei Minuten. Naja, ganz so, ganz so einfach ist es nicht, aber es ist was dran. Wir mussten früher bei der Armee Frühsport machen. Warum wohl? Naja, das dauerte ungefähr 10 Minuten. Und da haben wir ganz schnell mal uns fit gehalten. Das hält wirklich fit. Also 10 Minuten würde ich sagen. Geht auch im Alter. Ich bin ja schließlich auch schon alt. Also zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ähm, Kritik an türkischer Regierung ist das eine. Die andere Sache. Könnt ihr euch erinnern, wie... Donald Trump schlecht gemacht wird, weil er die Corona-Zahlen verharmlost. Also ich glaube, wenn, wenn er wirklich mal richtig loslegen würde, der Trump, dann würde er ganz einfach sagen, Leute, kommt mal wieder auf den Teppich. Aber es ist Wahlkampf und er muss auch die vielen Gläubigen, die also nichts wissen, wer nichts weiß, muss glauben, die vielen Gläubigen letzten Endes zu seiner Wiederwahl bewegen. Und da ist er halt ein bisschen vorsichtig. Na ja gut. Und dann gibt es ja noch einen, der heißt Lukaschenko. Der hat damals gesagt, ähm, was, wir kriegen knapp eine Milliarde, 900 Millionen, äh, Kredit nur, wenn wir einen Lockdown durchführen und wenn wir alle mit Masken rumrennen lassen? Nö, wir tanzen nicht nach jemand anderes, Pfeife. Ähm, ich glaube, ich werde diesen Link mal hier oben anfügen. So, und jetzt füge ich noch zwei weitere Links an, bevor ich hier auf den FAZ-Artikel komme. Erinnert euch bitte, und das werde ich hier oben auch anfügen, an dieses Video, es gibt Leute, die werfen in der letzten Zeit mit dem Wort Inzidenznose so um sich und wollen die Gefährlichkeit damit unterstreichen. Und jetzt guckt euch mal an. Ich bin in diesem Video, bin ich drauf eingegangen. Es geht um Erkrankungen. Und trotzdem wird das Wort Inzidenz gebraucht. Es geht um Erkrankungen. Und krank heißt im körperlichen oder geistigen Wohlbefinden beeinträchtigt, gestört, leidend, nicht gesund. Das ist krank. Und Inzidenz bezeichnet Erkrankungen. Anzahl der neu Erkrankungen. Äh, übrigens innen heißt das nicht hier. Nicht Erkrankungen, innen. Das hat jetzt nichts mit Gender zu tun. So, ist das nicht interessant? Noch was. Das andere Video, auch das werde ich hier euch verlinken. Es wird die ganze Zeit von Pandemie und Epidemie gesprochen. Der Definition nach ist eine Epidemie, aber etwas mit Krankheit. Und auch eine Pandemie. Ich erkläre das hier in dem Video, guckt gerne nochmal rein. Infektionskrankheit, Es ist aber nicht einer Infektion gleichzusetzen, da nicht jede Infektion zwangsläufig zu einer Erkrankung führt. Mein Gott, das ist eigentlich, eigentlich liegt alles da. Man muss es nur lesen. Jetzt kommen wir mal zu diesem Artikel der FAZ. Kritik an türkischer Regierung wegen Umgangs mit Fallzahlen, nämlich zählweise neuer Corona-Fälle. Fälle, wenn ich schon Fälle höre oder lese. Ach, was wird mir Bese. Naja, von gestern, 19.04 Uhr, habe ich nicht gesehen, war ich noch nicht zu Hause, war ich noch unterwegs. Der türkische Gesundheitsminister hat eingestanden, eingestanden, ach Göttchen, man gesteht Straftaten ein, ne? Hat eingestanden, dass nur Erkrankte mit Symptomen gezählt würden. In den sozialen Medien war die Empörung daraufhin groß. Viele Bürger forderten die Regierung, auf die tatsächliche Virusverbreitung offenzulegen. zu legen. Naja, und... Ich verlinke euch den Artikel natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Das geht am allerbesten. Das mache ich übrigens auch nochmal mit denen hier. Die meisten Leute, die äh, beachten das hier oben nicht. So, und jetzt äh, ein Satz, der, der wirklich bedeutsam ist. Also, auf eine, es geht um den ähm, Gesundheitsminister Kurcha. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich bin um Verzeihung. Auf eine Frage nach der Zahl neuer positiver Infektionsfälle pro Tag ging er nicht ein. Ja, wir wissen ja, Infektion, Infektion, was heißt schon Infektion? Infektionskrankheit ist wichtig, wenn wir von der Gefährlichkeit und von Pandemie und so weiter und so fort sprechen. So, also auf diese Frage nach der Zahl neuer positiver Infektionsfälle pro Tag ging er nicht ein. Jetzt Zitat von ihm, wir sprechen von Menschen mit Symptomen, das ist wir geben das als die tägliche Zahl von Patienten an, sagte Kutscher. Ja, klar, logisch. Äh, Patient heißt geduldig. Ne? Ein Patient ist ein Geduldiger. Er geduldig, er erträgt etwas. Er duldet etwas, nämlich seine Krankheit. Geht euch ein Licht auf? Naja. So, wie gesagt, alles wird verlinkt unten in der Videobeschreibung. Vor allem, nee, das geht am allerbesten, mache ich nur da. Wie komme ich mit dem Handy in die Videobeschreibung, um das alles zu sehen? Da gibt es jetzt hier ein Video, das wird immer wieder gerne gebraucht, weil das ein bisschen versteckt ist. Da ist eine kleine Anleitung. Und hier ist dann das Video, wo ihr das kommentieren könnt, wenn ihr möchtet. So, habt einen schönen Tag. Das war eine schöne Nachricht, finde ich. Und die wollte ich euch weitergeben. Denn die sagt ja wieder, dass wir gar nicht mal so blöde sind. Ne? Also, bis denn. Tschüss. Macht was, aber macht's gut.